Die Mutter Erde, die Mama, die Mama Pachak, dir die Produkte und die sind einfach Kinder von dieser Erde. Ja? Die sind Kinder, alle, was du bekommst, ja? und, und, und, diese, und diese Kinder machen dich als Menschen gut. Also alle, was kommt von der Erde da macht dich gut, weil die Erde einfach so gut geschützt wurde, so geliebt wurde und du hast einfach alles getan, dass diese Erde gut geht. Die Wir haben einfach eine Sonne, die das Licht gibt. Wir haben das Wasser, die einfach möglich ist, dass einfach etwas wächst. Ja? Wir haben die Erde und, und die Luft. Und alles ist eine, ein gesamtes Paket, ein System. Ja? Und wir können auf dieses System, wir müssen auf dieses System, auf jede, diese Einzelne von diesem System aufpassen und schauen, dass das Ganze funktioniert, damit das System so bleibt. ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer globalen Sprache geworden. Und vor allem hier in Europa genießen wir oft Lebensmittel aus den verschiedensten Ländern, ohne uns groß mit deren Ursprung oder vielmehr noch mit einer kulturellen Bedeutung beschäftigt zu haben. Man sieht auch in der Geschichte auch die Gründung die von Peru. Ja, alleine nur, wenn du liest, einfach die, es, es gibt zwei Mythos-Legenden von Peru, über Mama, Manco und Mama Occhio zum Beispiel, wenn jemand einen Begriff ist, Manco und Mama Occhio, die waren die Kinder von, äh, von der Gott Inti, die hat geschickt einfach auf die Welt, Und diese Welt zu erobern. Okay? Und Mama Occhio war tatsächlich da, diese Frau war da, das war die Ausgabe von Mama Occhio, einfach andere Frauen zu zeigen, bieten wie das Ganze gekocht wird, ja? wie, das Ganze einfach, wie, wie macht man Hauch hat, wie, wie kann man nähen, wie nähen können und so weiter, wie macht man Kleidung. Also sie waren die Mentorin von all diesen Frauen. Und das war für sie eine große Ausgabe, einfach die Kräfte von Food, von, von dem Essen. Ja? Dass das Essen so wichtig ist, dass gut das Essen zu behandeln. Ja? Und unsere Ernährungsgewohnheiten und auch unsere heutige Landwirtschaft basiert auf historischen Entwicklungen, die eben dem Kolonialismus zugrunde liegen. Und genau bis heute finden Landraub und Ausbeutung im großen Stil in den Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens statt. Ich glaube, bevor wir über den Kolonialismus von den Essen sprechen können, können wir ein bisschen einfach uns uns einfach zurückziehen, wie war Peru vorher, bevor die, bevor, bevor die Spanier gekommen sind, ja? Und wie, wie einfach die Stellungsverbale von Essen in unserer Inkaskultur. Wir haben uns entdeckt, wie haben uns gefunden, welches Status quo war da, ja? Und da bin Und da komme ich wieder zurück auf eine, eine Fortschritt, was ich sogar in AI gemacht habe, über einfach diese, die, die, die, die Kosmovision Andina, also der anden Kosmovision. ja? Wie die anderen geschaut werden, wurden damals. Und die Konfession heißt einfach simpel, dass, wir, äh, dass alles eine Einheit ist. Ja? Außerdem ist in den letzten Jahren auch ein gewisser Trend um sogenannte Superfoods entstanden, die unser Leben scheinbar noch vitaler und gesünder machen sollen. Man sieht einfach, bestimmte Produkte positionieren sich für einen bestimmten Zweck, ja. Und das ist einfach sehr interessant zu so nachvollziehen, ja. Und zu bestimmte Perioden. Und da ist, wie ich gesagt habe, wie wir auch vorher habe haben, ist, was überhaupt einfach von der Geschichte von Peru wissen, von der Inka-Kultur, dass, dass einfach jedes Produkt hat einen eine bestimmte einfach Tradition, eine bestimmte Umgebung, wo das wird. Ja? Aber dass diese Produkte oft alles andere als super sind, hat eine Studie von Global 2000 ergeben, die zusammen mit der Arbeit der Kammer Niederösterreich und mit der Menschenrechtsorganisation Südwind die diverse Superfoods genauer unter die Lupe genommen hat. Ja, wir haben verschiedene Superfoods, also Rochi-Bären, Chia-Samen, Cranberries, äh, Quinoa in ein Labor geschickt und auf Schwermetalle und Pestizidrückstände untersuchen lassen. Und dann haben wir auch einige heimische sogenannte Superfoods untersucht, also die man als Alternative verwenden könnte, zum Beispiel äh, Hirse statt der Quinoa oder Leinsamen statt dem Chia-Samen und äh, haben die eben auch untersuchen lassen. Und die Ergebnisse waren erschreckend. Die Vermarktung von diesen Produkten ist oft zu hinterfragen. Denn oft berufen sich äh, Konzerne auf das Konzept der sogenannten kulturellen Aneignung. Und dabei geht es darum, dass eben Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen oft sich Dinge wie zum Beispiel eben Nahrung von einer marginalisierten Kultur zu eigen machen, um daraus Profite zu erzielen. In warum wurde einfach von den Tisch verschwunden und sogar in Lima zum Beispiel warum? Weil natürlich Kino war einfach ein, ein, eine Getreide, die einfach in, dem, in den traditionellen Prozessen angebunden war. Und wenn du keine mehr Folklore hast, ja, und kein, wenn du deine Kultur nicht mehr präsentieren darf, ja, und nicht mehr feiern darfst, schon geht auch verloren auch das, das Essen. Ja. Und genau solche Produkte zum Beispiel. Diesem Exotismus können wir als VerbraucherInnen aber entgegenwirken, indem wir bewusst uns mit der Geschichte und mit dem Ursprung von verschiedenen Lebensmitteln beschäftigen und auch indem wir zum Beispiel regionale HändlerInnen unterstützen und versuchen, lange Lieferketten zu vermeiden und auch Produkte aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft beziehen. Ja, wir sehen einfach, dass durch den Kolonialismus andere, andere Produkte gekommen sind, aber leider Gott, leider unsere Inkas-Produkte waren einfach nachgeteilt. Ja? Natürlich einfach. Es ist einfach ganz klar, wenn andere Kultur kommt, dann möchte diese Kultur irgendwie ihre, eigenen, ihre eigenen Produkte immer, immer wieder haben, mithaben und auch an den, an den Tisch haben. Okay? Und das ist passiert. Und wenn man sich dann anschaut, was das bedeutet in den Produktionsländern, also wo diese. Superfoods hergestellt werden. Zum Beispiel die Goji-Bären kommen aus China, die Quinoa und die Chia-Samen aus Lateinamerika. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen dort, die müssen ja mit, diese, mit diesen Pestiziden hantieren und die sprengen ja die Pflanzen ein. Und oft haben die Arbeitsbedingungen, wo die eben überhaupt nicht geschützt sind, die haben keine Schutzanzüge, keine Masken. Man kann sofort nachher wieder auf das Feld gehen und ernten, obwohl dieser Pestizidnebel noch in der Luft ist. Und also bei diesen äh, Goji-Bären-Pestiziden, die wir gefunden haben, da waren von diesen 13 waren sechs im Verdacht, fortpflanzungsschädigend zu sein. Und die Mengen, mit denen die Arbeiterinnen dort in Kontakt kommen, sind natürlich ganz andere, als dann wir auf den fertigen Lebensmitteln. Man spricht auch in den Mythos oder wenn jemand in der Stellung einfach hört, man spricht über Peruaner, die waren sehr stark. Jawohl, waren sie sehr stark. Weil sie hatten eine Vielfalt zum Essen, aber sie hatten auch so diese, diese ja? also Diese Fucht, die total gut get getan hat. Alleine mit Kindern sich zu ernähren, was sie ganz gut also gute Muskeln. Ja? Also, da brauchen sie nicht so viel Fleisch, die waren immer so fit, die waren immer so, die waren immer, immer so glücklich ja? und auch dankbar.